Hallo Freunde, hallo zusammen, heute mal ein Bild, ein Kaffeefilter, hat ja unten zwei Löcher, den möchte ich mal testen, vielleicht funktioniert es ganz gut, ähm, habe angerührt und zwar dieses Mal von Amsterdam Expert, dieses Gelbgrün, ist Königsblau und Elfenbein -Schwarz und weiß, ganz normales weiß, das weiß würde ich vorher bedecken der rahmen ist 30 auf 30 cm dann lasst uns starten, schauen wir mal was daraus wird so Freunde ich mache jetzt erstmal weiß als Grundschicht Angerührt natürlich wieder ganz normal mit Vinylkleber. Artist Junior. Erstmal schön alles bedecken. Ich lasse lieber laufen, weil da habe ich eine gleichmäßige Fläche. Ja, das reicht so gerade. Gut ausgemessen, Timo. Ich muss mal die Luftmessin ausmachen. Okay. Ich werde jetzt diesen Kaffeefilter nehmen, mache aber die zwei Löcher zu. Ich habe jetzt auch kein Silikon drin. Kein Cell Creator, also im Prinzip nichts. Ich wir mal, ob ich noch ein bisschen weiß habe. Ich hoffe da schon wieder, das ist nichts in der Sache. So, es muss natürlich dann auch schnell gehen. Ihr seht es hier, ich werde jetzt von außen anfangen, also nicht, dass ich irgendwie einen Fleck habe, sondern lasse es schnell drüber laufen, dass wir schöne Linien bekommen. Und jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert. Nee. Kommen erst die anderen Farben, das sehe ich gerade. Wir schönes Netz. ein bisschen blau, das kommt jetzt gleich von oben. Äh, jetzt wird es tropfig, jetzt höre ich auf. Jetzt fängt nämlich an zu tropfen. Stellen wir da einfach einen Becher drunter. Okay. Cool. Nochmal mal kurz erhitzen, damit vielleicht noch ein paar Luftgäse draußen sind. Ja, durch die leichten Luftbläschen sind dann noch ein paar ja, kleine Pünktchen entstanden. Das hat aber auch was. Crazy. Okay, ich lasse es mal für 10 Minuten einwirken. Das war es nämlich eigentlich schon dieses Mal. Ich möchte jetzt nicht noch irgendwas anders reinmachen, also wie Cell Creator oder Silikon. Möchte einfach mal schauen wie das so abtrocknet, weil ich finde das netz, einen coolen Effekt. Und dann würde ich sagen, bis gleich. So Freunde, jetzt von nahem. Also ich finde durch die übereinander liegenden Farben gibt es wie so einen 3D Effekt. Also ich Find's richtig cool. Ihr könnt natürlich noch mehr oder weniger machen dann. Das sollte ja nur als Beispiel dienen. Also ich finde es richtig cool geworden. Dann haben wir mal diese dickeren Streifen, dünneren Streifen. cool, ich hoffe euch hat es gefallen und ich denke da kann man noch viel mehr machen werde ich vielleicht auch machen dann wünsche ich euch was alles Gute, bis zum nächsten Mal Tschüss, Bye